Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Master. Hi. Die Musik passt echt gerade <lacht> Ja, äh, falls es noch nicht, nicht gehört hat, das hier ist die Dual Zone aus Super Smash Bros. 64. Ja, jetzt wo kein Gruppe mehr draußen ist. Kein und Gruppe und keine Hochzeiten. Können wir jetzt anständigen Musik hören, ne? Ja. <lacht> Klassisch. Klassisch, okay. Hm. Diddy diddy. Dann müsstest es ja theoretisch, wenn er alle Medaillen her haben willst mit jedem Charakter, und wie viele Charaktere gibt es? 72? Ja. Dann ist es ja 144 mal irgendwie ein Spiel, ja. Oh. Oh. Wen sollen wir denn nehmen? Weil ich. Pokémon, gibt es Pokémon? Da, hier, Pokémon, da, hier, hier, hier ist Pokémon. Okay, nehmen wir irgendwelche Pokémon. Äh. Okay, äh, nehmen dein Pokémon. Und ich habe mein Pokémon. Mewtwo, okay. Mewtwo. das kann nur eingeben Ich nehme dann, ja, Wajutsu. <lacht> Wajutsu. genau. Wajutsu. Von denen jeder gedacht hat damals, dass wäre Mewtwo als dem Trailer angekündigt worden ist. Okay, unser erster Kampf gegen Glurak und hausa erstmal war Aufladen. Ich glaube, das Wasser-Pokémon los. Das ist sehr effektiv. Du bist doch das Wasser-Pokémon. Oh, ja. Und ich setz, ich setze spukball auf Glurak ein. das ist sehr effektiv. Eigentlich nicht, das ist eigentlich normal. Ja. Ja Wir haben sie gegriffen. Als du es angegriffen hast. Ja. Hast, also, bumm, wusch. Äh, jetzt müssten, glaube ich... Ja, die genau die Elektro. Zum kommen. zusammen. Das das Beste, Pokémon. Ja. Irgendwie seit braun wird dir irgendwie, weiß ich, mit katsch irgendwie geschippt habe ich dort. <lacht> ja. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Die passen nur so also gut zusammen. Und jetzt ist sie weg. Du hast mal Pokéball gefangen gerade. Echt? Ist? Ich glaube ja. Oh, sehr gut. Was? Was? hat gegessen. Nom! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> uh, oh! Die Kampf Pokémon, das Lucario, den schnappen wir uns. Zeus, bestes Kampf. Geh weg. Wollen aufblasbar an Angriff hier. Nein, weil ich bin Züge Pokémon. Also ich mache alle fertig. Alter, alter, ich habe nicht mal Schaden erlitten. Na hier, perfekt weil ja. ich keinen Schaden erlitten habe oh eins Bonus ist eins ah. mhm. Aber da muss ich nicht zurückziehen bin ich sehr effektiv du hast mich ich bin ich bin effektiv weil dieses Pokémon ist ein Gift Pokémon das stamme ich mir dieses Pflanzen Pokémon was Gift wie ja. du bist runtergefallen ja, ich habe <lacht> nicht gesehen wir sind schon wieder bei dir ich, das Spiel war zu hektisch. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> was ist da mit dir passiert? Ja, aber war zwei gegen ein Was glaubst du, was da passiert? Ey, hier auch ein Kampf zwei gegen einen gehabt. Also ich glaube, ich noch nie gespielt. fast Also wenn man Charaktere nehmen, irgendwie, die ich auch spielen kann. Was Nimm das. Also jetzt bekommen. Hast du, bekommen. Oh. Oh. Hast du das ja. Auge gesehen? Ja. das hast du Augen. Oh, Mewtwo, Ness und Lukas. -Pokémon. Es ist das Beste Psych. du bist du bist dagegen gegen stark. Du bist ein Unlicht Pokémon. Ja, stimmt. Oh, alter, alter, Springla- Attacke, Ring, Ring. 1.0 auf die poste Shigi und Quasuzu. Komm, die schnappen wir uns. Ich habe immer da fies. Abgelockt. Hast den? Verdammt. Oh Gott, der ist noch schlechter. Gott. Oh. Oh. Boom. Komm halt den auch. Halte mal fest. Okay. Ah, was ist ah. Uh. Boom! Wo ist das? Nein! Um. Ja, das war cool! Ah. Uh. Extra klasse! Oh Gott. Oh Gott. Da wird wehtun. Die Bosse werden wehtun. was diesmal schaffe ich da mit dem schwarzen noch pass auf hier muss ich gehe ohne mich ich schaffe das schon okay er muss überleben das ist muss so klappen schwarze Loch, hallo! Schnell sind wir ja durchgerannt. Also oh. klar, aus hier. Habe ich mal mit überlebt. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Oh. Ja, wir schon wieder Meister und das. Nein. Warum? er hey, habe keinen Bock mehr auf die Ende. Die müssen sich auch, auch langsam denken. So, mein Gott, wieder die. Na Jungs. Aua. Schmackt ab. Aua. Aua, was? Das kenne ich gar nicht. Das ist der Dual-Laser-Angriff. Platz. Alter, der hat mich rausgehauen. Nein. Also du bist voller Farbe, was ist mit dir passiert? Nein. Also, Konter. Alter, der wollte gerade einen Abfuck ganz verbonni. Weil den Delegator weggehauen hast du halt gesehen. <lacht> ja. tschüss. Konter. Äh. du schaffst es. Sind doch nur zwei Hände. Nee. Konter. Alter. Hast du die Finger gesehen? Konter. oder Oh nein, das nicht. Wie oh, Blume. Oh, Gott, war's. oh Scheiße. Äh, fortsetzen? Ja, Oh! Mein von oben platt. Mm. Ja. Oh Gott. Oh Gott, das hat mich voll gerettet, ey. Na Yeah. Oh. Sprinkler, Sprinkler, <lacht> Sprinkler, <lacht> Sprinkler. Guck mal, ich kann Wasser machen. 666.000, <lacht> ja, 8,8. 666. Ja. Ja, warum hast du keinen Wind erzeugt? Also, dass ich einen erblindeten Anfall bekommen? Ja es ist müssen Also ich war Wasser <lacht> <Ja>, und wo so ein blöd Schwanz Er kommt Wasser aus seinem Mund ja Brot <lacht> not a big surprise I take a look at my enormous penis der Weg ist mir letztens gesendet. Das Lied. Es gibt davon ja und er ist im Vorraum von Ja ja. Was ist ja, das? Ja, war das Lied ja. der volle Lied davon. Man <lacht> äh. kann es dann auch. Was Penis hat Ja, das war ja auch Penis. ja I take a look at my enormous. BINGEL! <lacht> ich glaube wir machen auch ein paar mal das Smash hier, Irgendwann. Ja genau, das können wir machen. Ah! So warst du. Nein, das war ich nicht. Und... Uh. Äh. Guck mal. Man Sonne und spielt das ist immer noch nicht getan. Nee. Mir irgendwann mal geholt habe ich dann ein paar Wochen danach gespielt. Danach habe ich irgendwie aufgehört, Warum? Weiß ich nicht. Ja, Ahnung. Warum hast, du, hast du überhaupt Ahnung, wenn ich bin mal so weit gekommen? Ich glaube, irgendwie so, also Level 20 oder so ungefähr mit meinen Pokémon. Ja. Will ich schon gern spielen aber irgendwie schon wieder so lange her jetzt wollte ich auch nicht mehr jetzt ist schon wieder Ultrasonne ultra sonne und ultramond leise was rausgekommen Nehm ich gar nicht also ich glaube wieder pokémon schwarz und weiß 2 irgendwie <lacht> schwarz gespielt dabei Weiß, noch weiß habe ich gespielt habe ich, hab ich mir schwarz 2 geholt und das ist nie durchgespielt nee. schon ein bisschen doof noch sogar rammen okay. Oder auch nicht das sah ganz so aus als würde ich die ganze gegend nicht kollidieren ja. da, da, da, da. Endergebnis. Das Ergebnis ist Quatschuzo. der fröhliche Maskenhändler ja ohne Viridi Perücke cool und neue Musik für Street Fighter. Oh. Ach ja, gab es ja auch noch. Lugia. Das mächtigste Pokémon überhaupt. Ganz vergessen, da gibt es ja noch einen Erfolg von... Mhm. Ja. king king spiel von 45 Sekunden. Wir haben uns noch voll Zeit gelassen. Haben wir haben das... Also in nee, Punkte Punkte. Wir, wir brauchen Punkte. Okay, ich wollte schon sagen. Es ging nicht um Zeit, wir brauchten Punkte. Klasse. Wir gehen jetzt. Hm. willst du entnehmen hm. ich, ich danach irgendwie. Oh, ich, ich will noch mal Pokémon. Pokémon-Trainer. Ja. Komm, dann nimm, nimm du mal Pokémon. -Trainer. Ich in einen anderen Kämpfer. Ja, Pokémon-Trainer will ich ehrlich gesagt nicht. habe ich mit dir ein Klarkummer. soll ich ohne mal nehmen der ist auch ein Pokémon-Trainer. <lacht> ja genau, nimm Oli mal den absolut schlechtesten Charakter überhaupt. Ja. Soll ich doch ein pokémon Ja, nehme ich auch ein. Okay, nehmen wir den weiblichen. Okay, nehme ich den männlichen. Willst du auch weiblich nehmen oder was? Nein. Äh, wie kann man Pokémon So, jetzt haben wir. Ich möchte mit Glur anfangen Okay. Okay. Zukünftiger Champion. Yeah. Wir sind Champions. Es gibt zwei Champions. Ja bist du dann ich? Ja. Pikachu! Oh, it's a Pikachu. I'm gonna catch oh. it! Hier, look! Okay, <lacht> <Hey. lacht> Ich muss mich gerade an die Szene erinnern. Ja. Du auch? Eine Shiny Moko oh, nee. so. nee, war. Ne, er war aus yu gi oh da kam ja bu einmal in einer folge vor. <lacht> Als Geist, ja, der, einer hat so Geisterkarten gespielt und da kam irgendwie <lacht> ghost Ghost. Ah, habe ich nur Kopflos gegeben? Ich habe irgendwie Breakdance gemacht. <lacht> das hat gesehen. Ja, okay, wir haben Pikachu gecatcht. Pummelow. das will keiner haben. Ich hasse so Ist so ein scheiß Charakter fürs Smash. Blumnitz. Den Tiff wird er oft benutzt, glaube ich. Ja leider. Wir benutzen immer irgendwie Rest, ja, gegner aus Ich Arenasound, weiß. Ich weiß. Was? Das, ist, das ist so eine ekelhafte Taktik. Aber ja. Komm zurück! Boah. Ha, erwischt. Und jetzt kommt Lucario. Das müssen wir uns fangen. Hat ein deinen Pokéball bereit? Ja. Gegen das Feuer effektiv. Alter. Ja das. Ja. Aua. Bam. War noch nicht mal ein Enter unten, Mann. Oh. Boom. Oh. Du kriegst raus. Nee, ich bin nicht gestorben. Ja doch Ich habe eine Sekunde später. Sekunde später wäre es passiert, tatsächlich. Äh, gegen fuego. Das müssen wir fangen? Muss ich die Master Pokémon rausholen, warte. Ja. Schigi, machst du nochmal? Da macht er ja keinen Schaden, ne? Akku Oh mein Gott. Ein Boss aus Brawl! Habt ihr es gesehen? Ja, stimmt. Vorsicht! Ah. Oh. oh Gott! Oh. Gut. Ja, die, die klassische Schiggy pose pose Pokémon Rot und Blau. zu <lacht> Den schnappen wir uns. Ich habe Pflanzen-Pokémon draußen. Gut. Nasierblatt. Ah. Franken ah, lieb. Mit Kopf los. Auah. Kugelsatz. Blatt. <lacht> wo die fresse schon wieder breakdance da schon wieder <lacht> <lacht> ja, ich habe es auch getan dieser so, Samen überhaupt sein für hier? Keine ahnung. Das ein Knospel, ne? oh, Ja, hier ist dieser Oh, pokémon trainer ich meine allgemein die evolutions <lacht> keine ahnung oh gott das wird ein bisschen komisch so auf die Pokémon wechseln. So Pflanzen Pokémon draußen, also. Bin ich. Wir hatten Ärien. Wo ist das? Oh, der hat es nicht mal reingeschafft But. Have you seen that butt? Ja. Ohne Spiel. Surfer. Nein, ich kaputt machen. Ach, kaputt machen. Das tut automatisch. Die ranken an, wir sehen gut. stark. Und auch noch welche. Was ist denn da? Und wie war dein Tag? Ja, war ja wohl, ich wurde von einem schwarzen Loch. Ah, das ist ja immer da. Also, <lacht> ich dachte, meine Ranken würden dann auch anvisieren. War aber nicht so 143.000. juhu Und jetzt Mewtwo. Das stärkste Pokémon der Welt. Ja. Das fangen wir. Ich habe ein Meister mit seinem Namen drauf. Ja. Du auch? Pass auf, dass er nicht seinen Löffel rausholt. Oh nein, Moment. wie also wie Manga. Ja. Ah. Ah. Mir, sieht ein bisschen zu einfach aus nur um YouTube also beim zweit gegen ein also es nee, war es natürlich noch nicht was das ist nur eine hand die schnappen wir uns mal auf die das ist eine tomate eine tomate Und nur 13 Okay, nehme ich sie mir. Ich keine. Du mich. Nicht auf mich. Danke. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. viel einfacher ey ah, schützt mich alles klar oh oh. ah. so, ah. komm schon jawohl hey du fertig Mich hier nach vom Mittelfinger. Ugh. Ugh. Hast du die Pose gesehen? Can you deal with this? Can you kind deal me with, with me. the Swag? Swag. <lacht> ja, ein bisschen Swag gehört ja dazu. Mein Name ist auch dieser Swag. Neun oh, 2. Unglaublich! Wow. Unglaublich! Hast du das gesehen? <lacht> ja, Alter, Gesundheit. ja Dete, deinte, Ja. Stirb er. <lacht> Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Ich habe überhaupt keine Zeit gefüllt. 25. Okay. Machen wir das noch zu Ende dann... Ja. Ja. Erstmal Gesundheit. Ja. Und dann machen wir mal ein 8er Smash. Ja. Dann geht zum nächsten Mal wieder Smash-Kämpfe. Ja. Acht Kämpfer. Und wir beide sind Feinde. Ja. Und ich werde gewinnen. Aua. Aua. Aua. <lacht> weiß ich nicht. Acht, sechs oder irgendwie. Ja. Ein richtig langer Kampf. Richtig langer Kampf, so dass ein Kampf ein ganzer Partner ist. Ja, irgendwie so. Ja, machen wir das. Vor. Vor. Das Feuer. Nein, ich kann Pokémon nicht wechseln. Oh nein! Ja, natürlich nicht. es ist halt witzig gewesen, wenn man in dieser Sequenz noch Pokémon wechseln könnte. Ja. Der Baumhahn, hast du das sich eingebaut, Sakurai? Pokémon-Trainer, den immer umschießen kann. Ja. Das kommen ja all die Geschenke. Geschenke! Wenn man das hier skippen würde, dann wird man gar nichts bekommen am Ende, oder? Auch so ein bisschen Geld und so, ne? Ja. Hier Geschenke. Weil früher hat man das ja immer geskippt man hat ja nichts dafür bekommen. Ja. Heutzutage macht das Spaß. Und dann macht man sogar was. Ja. zum Naschen <lacht> und zum Spielen und Schokolade, ja. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ich mal abführen. Wer diese Szene nicht kennt, dann schämt euch gefälligst. Wenn der mir ein Apfel gegen die werden, wir werfen würde, wirft ne? <lacht> werfen <lacht> direkt zum Mund werfen. Ne? <lacht> ja. soll ich mit einem Apfel? Kann man ihn äußern <lacht> Kann man ihn essen? Das ist nichts Gesundes, da ist, da ist keine Schokolade und nichts zum Spielen. Hey. Oh, Drugstore. war. Glurak, okay, kriegen wir direkt alle und schon sagen, Teddy. den kennt man, den Iceman kennt man und laufen anderes Zeugs Zeug erstmal wieder ausgeben im Shop. Yeah. So viel Zeit muss sein, ja, so viel Zeit muss sein, sag ich. Was ja. ich gebe nicht wieder alles auf einmal aus. Das nomi Klamotten anscheinend. Ja. Oh, mal da, Baumeister Mario Outfit. um Oh, oh. oh Fox Outfit. Das haben wir hier. Drinks Nice. Das haben wir hier. Steampunk Outfit. Takamaru. Boah. Takamaru. Abenteuermodus, muss gegen jemand kämpfen, der Takamaru hat. Ja. Die ganze Zeit, der geht mir so viel den gegangen Ich muss nur noch ein paar, ein paar legendäre Geister besiegen. Okay. Gut. Was in diesem Part? Im nächsten Part es ein nach das Ja. Ein extra langen cool. Ja, wir bedanken uns allen für Zuschauen und sagen tschüss. Tschüss.